Hey Leute und willkommen zurück zu PUSS Bevor wir weiterspielen Ich habe neue Skins freigeschaltet, sehe ich Ich weiß nicht, ab wann die neuen angezeigt werden Oh, hier ist eine Pizza zum Beispiel Soda Steak äh, Krotte äh, Ja Zwiebel oder so Apfel Pumpkin <lacht> Gameboy <lacht> Oder was auch immer Zensiert Wütend was neues noch? Hamburger. Was aber du bist. Traum. Isaac. Virus. Küken. Huhn. Melone. Ei oder eine Kiwi oder so. UFO. Mhm. M -m. Sonst noch was Neues? Ja, sieht mir jetzt auf jeden Fall nicht so ganz neu aus. Vielleicht übersehe ich da irgendwas. Ich weiß nicht, was das hier ist. Äh. Ist das irgendwie so ein random oder sieht da... Warte, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier nehme. Der ist so transparent, das hier. Das wollte ich nicht. Der ist ja transparent. Wenn ich jetzt aber den hier nehme. Oh, ist das random? Ich glaube, der ist random. Jetzt bin ich zum Beispiel die, die, die Pizza. Ja, ich glaube... Oh, lol. Das ist... Lol. Das Gefühl hier sind bei den Random sind so Skins drauf, die es gar nicht gibt, hier angezeigt gibt. Und da habe ich hier irgendwo diese eine Katze übersehen mit diesem anderen Kopf, weil an die kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich wollte euch nur zeigen, es gibt neue Skins, wenn man es bis hierhin schafft, was ich cool finde. Und ja, anscheinend gibt es manche Skins, die man nur durch dieses Random Ding hier freischaltet, hier durch äh Hier. Ja, jetzt sieht man es natürlich nicht gut, das ist natürlich kein... das hier zum Beispiel, das hier finde ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, wir haben hier fünf neue Welten freigeschaltet. Ich würde sagen, wir gehen in die hier unten. Und das Spiel hängt. Oh, jetzt, Beitritt. Gegenwelt. Wir kämpfen gegen die Welt, oder wie? Was ist denn eine Gegenwelt? Und warum lädt das Spiel so lang? Fragen über Fragen. Die wir vielleicht niemals beantwortet bekommen. Oh! <lacht> in der ersten Folge habe ich mich nicht unbedingt umgeschaut Ganz viel bei den Backgrounds Aber jetzt mache ich das Und es lohnt sich, weil... Oh Gott, warum halten diese Hände so, so einen Rahmen fest? Warum sind... Sind wir in dem Rahmen? Ach so, hier diese leuchtenden Kugeln ah. Okay, einfach durchfuschen, das funktioniert Cool Aufmachen, aufmachen Du jetzt ganz schnell rüberhuschen, ne? Ja. Okay, nice. Ding. Dann geht's auf. Aua, aua. Ich sehe nichts mehr. Aua. Ah, Mist. Okay. Ding. du bitte aufmachen. Dankeschön. Danke, dass sie mit Puss jetzt fliegen. Achso, das Ding hier oben hab ich gekillt. Ah. Okay. So und jetzt. Da unten öffnet sich was. Cool. Dann hm, schnell husch, hush, push push. Miau! Lol. Dieser Background. Okay, es lag gerade, weiß nicht warum. Es muss gerade alles laden. Cool. Ach, wahrscheinlich muss ich hier alle freischalten, oder? Weil jetzt habe ich Puss und diesen Wächter dort. Wahrscheinlich muss ich hier erstmal. Ah, ich bin hier. <lacht> so random. Ja, ich bin einfach die Katze mit dem Fürtes drauf. So sieht's aus. Äh, äh, ja, cooles Level. <lacht> Warum sitzt da ein Tiger auf dem. So was ist das? Oben links. Oder rechts. Nein. Okay, das hier mag ich überhaupt nicht. Gott. Okay. Oh Gott. Das Level mochte ich nicht. Egal, ich krieg zwei, Le äh, zwei Leben dazu. Bloß ein Leben insgesamt. Äh, wie diese Mario-Blöcke. <lacht> diese Katze im Rahmen. Komm ich hier durch. Okay, was jetzt? Ah, safe. Hier bin ich richtig. Ich sehe nichts mehr. Okay, einfach wo ich lang. muss da hoch. da hoch oder bin ich falsch muss ich da nicht hoch geht's denn sonst lang ich sehe sonst nichts nee, da komme ich irgendwie nicht lang sehe ich irgendwas oder kann ich hier rum Nein, ich kann hier nicht rumlaufen Hä? wo muss ich lang Oh, hier kann ich lang an diesen Aua, und diesen seltsamen Dingern. Das habe ich nicht erwartet. Dass dieses Ding da runterschmeißt. Okay. Okay. Cool. Wow. Okay. Das ist schwerer als erwartet. Nein, nein. Yes! Okay. Yay! Es wird immer schwerer. Ich habe übrigens vor, eine Welt pro Folge zu machen. Ich hoffe, es ist nicht zu so wenig. Ich hoffe, YouTube Compression hasst das hier nicht. Wo gibt's einen schnellen Weg? Ah! Hat funktioniert! Er hat aber funktioniert. Wie geil. Nice. Das ist Scheinwerfer. Killt er mich? Wahrscheinlich killt er mich, oder? Ja, ah, das schießt mich ab. Ja, wow, was ist das her? Ja, wow, jetzt hat er mich einmal gesehen, jetzt bin ich tot. Ich darf mich nicht sehen lassen. so, da oben muss ich lang, okay. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, hat mich gesehen. Fuck, hat mich gesehen. Scheiße. Okay, das Level gefällt mir überhaupt nicht. Oh, fuck. Was, was, was, was, was? YRPC is red is ready for your re-upgrade? Your PC is ready for your new update. Und wie sowas. Oh fuck, was passiert hier? Oh shit, Alter, Bullet, hell, aber ich bin durch. Okay, die Level werden immer absurder. Äh. Weniger Background, mehr Music. Cool. Wo oh, oh, oh, oh, bin ich? Tot. Gib mir some Candy now! <lacht> gib mir some Candy now! <lacht> oh, Gott, die Musik! Was höre ich mir gerade an? Okay. Ja, gib her, gib her! Ach, als ob ich da gestorben bin! Ach, als ob! Komm, kleiner Fötus. Ich und mein kleines Katzenfötus. Komm hier durch. Yes! schafft ich habe irgendwie jedem level gerade Uff, kommt immer näher zum boss ich brauche mehr Le leben ich brauche viel mehr leben sonst kriege ich den boss nicht hin gleich <lacht> okay interessantes level Vom aussehen her so wie das ganze spiel eigentlich auch interessant ist was? Gestorben? gestorben? Ah. Oh lol. Da hinten ist der Wächter am Anfang. Wahrscheinlich hilft er einen, aber dafür kriegt man halt gar keinen Score oder so. Ja, wenn wir es unbedingt brauchen. Da kann ich nicht lang. Da kann ich auch nicht lang. Ich muss hier lang. Okay. Kurz noch austesten. So, jetzt soll ich. Okay, ich habe mich sehr schlecht angestellt. Das ist eigentlich viel einfacher. Verdammt! Die nächsten beiden Level müssen jetzt schon einfach sein, sonst ähm hab ich keine Leben mehr. Willkommen zu einer kleinen Reise hier im Pussland. Puss, so wie er ihn sie kennt, wahrscheinlich er. Das ist eine kleine. Aua! Katze. Aber unter dieser Katze steckt noch viel mehr. Durch. Und jetzt? Hier chillen. Das Ziel ist da ganz oben. Ich muss nach oben. Hier lang. Richtig? Nein. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder? Ich bin tot. Na ah. ah, Mist. Nee, ich glaube, die Boss kriege ich nicht für's frei hin. Aua, das wollte ich nicht. Ah oder? Nee. Oder? Doch, doch. Jetzt ich doch hier lang. Nee, bringt gar nichts. Hm, wo bin ich lang? So? Maybe? Ja. So, okay. Gott, großes Labyrinth hier. Nee. Oh Gott, den Boss habe ich doch niemals. Okay. Was passiert hier? Wow, ich habe gar nichts gesehen. Ah, der Boden ändert sich. Man sieht sogar welcher Boden sich jetzt nächstes ändert. Hallo, soll sich doch noch gar nicht ändern. Das was hier so blinkt, ändert sich. Muss schnell durchwuschen. Zack. Zack. Aua. Ah, Na, verdammt. Ja, schön, dass der Wärter da ist, aber ich möchte ihn jetzt nicht benutzen. Ich möchte es so schaffen. Sofern es geht. Ah, ich bin sofort drüber. Save! Yay! Lobby Cool. Äh, was passiert hier? Der Tod. Ne, ich schaff das nicht zum Boss. What the fuck? What the fuck? Äh, was ist jetzt los? Was passiert gerade? Äh... Was passiert hier gerade? Was, was, was, was, was, was denn? Was denn? Ich sehe nichts. Was passiert? Äh... Die Map glitscht viel zu sehr rum. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und wo ich lang muss. Was passiert? Okay. Cool. Äh, ich hab's verkackt. Bist du beleid, Freunde? Ich konnte es nicht schaffen. also wir noch nochmal. <lacht> In die Vier reinzugehen. Sieht aus wie eine Vier auf der Overworld. Oh. Pff. Alles ganz normal hier. Willkommen zu Puss. Aua, aua. Als ob ich direkt gestorben bin. Diese Box da nicht. Wow. Ge Wahrgenommen. Ja. Meow. Nicht mein Leben. Okay, cool. Command, Control. Aber hier waren wir ja vorhin. Auwe. Ach Junge. Oh Gott. So schlecht. Ist noch schlechter als vorher. Das will ich doch niemals schaffen. Okay, ich brauche hier ganz viele Leben. Oh. Äh. Pass nein, nein pass auf, pass auf, das ist die Wand. Okay. okay wie komme ich hier rein? Ah. Oh, das ist cool. Das ist ein richtig cooles Level. Okay, okay, okay. Jetzt dreht sich das. Aufpassen. Aua. Aua. Lang langsam. Ah! Sag dir langsam. sollte ich nicht sputen, Puss. Ich nicht mehr hin. Ich schaff's noch nicht mal zum Boss, aber zumindest sehe ich dieses lustige Level worth it. Was? Als ob ich da noch gestorben bin. Was hab ich was? Ey, komm spiel. mach jetzt nicht den hier. Ich weiß nicht, ob man eine Lebensanzeige oder so hat. Safe point, endlich. heilige Bromide da oben. Ab in, die, in den Mund von Bus Miau! Ah, okay. Wie viel Leben habe ich? Vier nur. Okay, das ist wieder was Neues. Ist das das Herzen, Oder was ist das? Was? Wo muss ich lang? Aua! <lacht> oh, wow. Dieses Ars im Erd. Wo muss ich lang? Ach, hier kann ich stehen. Okay, das zeige ich erst jetzt. Hier oben kann ich stehen. Let's go. Oh Gott, das ist schnell. Oh Gott, das ist schnell. Ich muss da ganz schnell runter. Stille. Denn sie will radikal böse. Oh, wo muss ich rein? Welche Sprache redet der? Oh Gott, das ist so unangenehm. Das ist so richtig unangenehm. Finde ich. Ist Nichts. Was ist das denn hier für eine Kacke? Okay. Okay. Puh, dieses Pattern muss ich erst mal lernen. Okay. Oh Gott, es wird immer abgefuckter hier. Äh. <lacht> das sieht cool aus, actually. Jump. Hier kann ich stehen. Jump. Zack. Jump. Zack. Jump. Zack. Jump. Zack. Zack. Hier passiert nichts. Oh, I get it. Zack. Okay, was ist das hier bitte? Penetration hier. Aua. Wow, der Würfel! Nooo, oh, nein! Ich hab den Würfel erst ganz spät gesehen Och mann Ganzen Weg wieder bis dahin Ja? Entspann dich Entspann dich! Oh, warum sterbe ich immer? Warum passt dieser Würfel hier so ein Arschloch? Aufpassen Wow Wow Yes aber ich schaff's trotzdem nicht. Ich krieg keine Leben. Naja, nee, eins brauch ich nicht. Letztes Level. natürlich ist es das Schwere. Natürlich ist das letzte Level das Schwere. Okay, zumindest können wir gleich den Boss doch mal sehen. Okay. War das richtig? Ich muss da unten lang, oder? Scheiße! Fuck! Oh Gott. Okay. So, dann können wir zumindest mal den Boss sehen. Okay. Das ist das ist richtig wie World's hardest game. Oh fuck. Oh, oh, der ist schnell. Ich muss hier nur durch, ich muss hier nur hier durch. Was? Als ob ich da gestorben bin. Okay, ich darf nicht zu viel an der Wand. Ich denke halt immer, ja, die Wand. Es hat nur die Wand, die killt mich nicht, nur Objekte killen mich, alles kann mich hier killen. Ich darf das Spiel nicht unterschätzen. Ich bleibe am besten hier oben. Wenn ich direkt durch kann. Spann dich, spann dich. Ja, du hast es, du hast es! Wow. Was? Red Hot Jackpot 777! Ah, oh, super. Yeah! Super Jackpot! Hier kommt das Geld! Redet noch jemand? Wahrscheinlich. Äh, okay. Ich würde wahrscheinlich. Wow, was mach ich denn da? Was mach ich hier? Hä, was hab ich machen sollen? Geld ansammeln? Nein. Ah, hier stehen bleiben. Oder wie? Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Aua, da kam alles gerade auf mich zu. So eine Kacke. Okay, ich verstehe nicht, was gewollt ist. Oh Gott, Kirschen überall. Ah. Oh Gott. Oh, ich wusste, ich werde es nicht schaffen. Scheiße. Ah, dann muss ich es nochmal neu versuchen. Ja, let's go. Auf wie die vier rein. Weg hier. Oh, wow, vier Leben auf einmal. So gut war ich? Cool. Lol. Äh. Was sind das für Masken? <lacht> Die sehen ja lustig aus. Oh, pass auf, pass auf, hier bist du chillen. <lacht> oh Gott, dieses Spiel, ey, dieses Spiel. Ah! Ah! Okay. Okay. Reines Können Achievement! Cool. Wow, was passiert hier? Letztes Level ist aber ein bisschen anders geworden, irgendwie Wow, das ist schwer Wow, wow, hey, hey, hey, chill, chill, chill, chill Chill Jo wow Soll man hier bitte durchkommen? Die schießen viel zu viel, Die schießen viel zu viel, ich komme hier nicht durch, ich lebe noch Nein, fuck Warum ist da kein Checkpoint? Was ist das für eine Kacke? Ich dachte ich hätte genug Leben. Chillig. Easy. Als letztes kommt noch mal das Labyrinth. Oh, scheiße. Aber nein. Oh, ja, hilf mir mal. Ey, Bro, hilf mir mal. Kommst du nicht weiter? Ja. Zwei Leben. Mach ich. <lacht> da hat ihr auch mal gesehen, wie es funktioniert. Das ist ja viel zu schwer. Vielleicht mache ich immer noch nochmal, aber... Gott, das fand ich jetzt viel zu schwer. Ich würde jetzt meine Leben behalten. Zehn Leben für den Boss. Wenn ich mich gut anstelle, reicht das. Elf Leben sogar. Also, wenn ich mich jetzt gut anstelle und nicht... bei hier World Hardest Game Stelle sterbe, dann... ...passt das auch alles. Ja. Ja, wow. So, die beiden muss ich kaputt machen anscheinend. Fürs super red hot jackpot Lucky 777. Hier kommt das Geld. Ja, was muss ich... Oh, wow, direkt zu den Kirschen. Was, was, was, was? Knopf. Ey, die Katze hat doch irgendwas gedreht. Fuck. Scheiße, ich sehe nichts. Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Da war ein Pau. Ich soll hier Pau's einsammeln? Dann scheiß Ernstspiel? Wie soll ich in dieser Situation irgendein Pau einsammeln? Das ein no Wie soll das gehen? Was? Was? Was? Was? Au, oh, nein Pau, oh. eins habe ich Zwei habe ich Nein, ich wollte drüber huschen Drei Jetzt kommt so öfter, habe ich das Gefühl Vier Fünf Was? What the fuck? Was heißt das? Was bedeutet das? Au, getötet, oh fuck Okay, okay ich mein Power. Drop ein Pau runter Zu mir runter, bitte paar Paus Und Spiel ich hab doch bestimmt schon fast genug oh, es wird langsamer, es wird langsamer, warum wird langsamer? Money, ja, money, money, Rain Knopf ach scheiße, ich muss nur den Knopf drücken, fuck oh Gott Katzenfoto, cool scheiße, was, wie hat mich das gekillt? WAS? NEIN ich sterbe, ich seh mich nicht, hier bin ich das schaffe ich nicht. Junge, was, was ist das? Wow. Ja, drop doch mal ein Pow runter. Hallo. Ja, wow. Pow kam nicht. Ey, lächerlich. Äh, die arme Katze, das ist so lächerlich. Äh. What? Das ist neu. Und ich renne natürlich direkt in den Tod. So wie es sein soll. Was denn? Ach so die Map bewegt sich die ganze Zeit. Ich dachte, das ist nur die Kamera. Die Map bewegt sich. Oh Gott. Ist hier? Ja, aber da rechts war auch noch was. habe ich einen meinen Bonus verpasst? Wenn ja, dann sorry. Aber das ist auf jeden Fall auch neu. Was? Wie soll ich da durchkommen? Ah. Hier bin ich chill. Gechillt. Im Leben. Ah. Ah. Ah. Okay, wo muss ich lang? Ich muss oben lang. Okay. Ja. Ah. <lacht> Einfach runtergurscht. Das hat geklappt. Oh, das schon wieder. Ich komme da nicht durch. Oh Guck Ich bin da durch. Ja, ich komme da nicht durch. Ich bin durch. Oh wow. nicht in die Wand, Mike. Hä? Wo ist das hier? Ach, da Scheiße! Ich kann aufgeben. Ich kann aufgeben. Es bringt mir nichts mehr. Schaffst schaff's es nicht. Nee. Komm, gib einfach auf. Ja, nicht. Nein! Diese fucking Stacheln am Brand! Ah! Okay, nochmal hier das. Ich versuch's das mal. Ich will mal. Das Aua! Versuch mal da durchzukommen. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht mehr so oft. Ah! Nein, fuck. Wie soll man das. Aber das kann man auch, glaube ich, auch gar nicht timen, oder? das kann man gar nicht timen hier. Einfach durch und durch. Kriegt man nicht hin. Ist das überhaupt möglich? Oder ist das so ein Troll? Ha, kommst auch gar nicht durch. Tu nur so, als wenn da irgendwas cool ist. Nee, ich versuch's jetzt noch ein bisschen, aber. Kriegt, glaube ich, gar nicht. Ich mein, wie, wie soll das gehen? Wie soll, wie soll ich das machen? Das kann man doch gar nicht timen. Nö, nee. da kann man gar nicht lang. Warum ist das dann da? Haha, funny. Der ist halt. So, Boss-Time. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der Boss funktioniert. Ich vermute einfach mal ausweichen. Hoffen, dass Paus runterfallen. Ähm, den Knopf, diesen Schalter unten, hier unten einfach die ganze Zeit betätigen. Weil sonst, äh... Weiß nicht, der wird böse tot irgendwas. Oh, knapp. Aber gut. Okay, Boss-Time. Ich kann mich einfach hier schon bewegen. Okay, Jackpot-Time. Pow. Ach, wahrscheinlich muss ich die ganze Zeit hier oben Pow ziehen, oder? Ich vermute mal, ich muss hier... Aua, die ganze Zeit Pow ziehen. Hä, jetzt habe ich die Pow-Leiste? Vorher hatte ich sie nicht. Okay, vielleicht war das ein Bug, das ich vorher nicht hatte. Okay. Ich musste das Power, Ich hab das Pau nicht mehr bekommen. Hä, was? Hä? Ich war gerade los von meiner Katze. Ach komm. Lame. Hab schon, zieh Power, Nicht das. Das ist kein Power. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich muss durch den Knopf da unten immer was Neues rausziehen werden das dann halt alles ausweichen. Da, Pow. Rechts, Pow. Ich gehe nach rechts. Pow. Okay, ich hab's verstanden. Links auch noch. Fuck. Hier noch. Nein, fuck. Ich hab' alles nicht bekommen. Das hab' ich bekommen. Okay, jetzt ist die paula Leute, wieder weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Scheiße, ich muss wahrscheinlich mindestens zweimal giga kazi werden. Deshalb sollte ich jetzt nicht so oft sterben, wenn geht. Fuck. Oh, jetzt habe ich doch. Ah. Ah, okay. Oh Gott, ich brauche viermal. Holy shit, viermal. Oh Gott, das wird nicht einfach. Das kriege nicht. Kurz über die Fresse Ist vielleicht alles so sehr. Da kann man sich nicht gut konzentrieren. Reden und gleichzeitig ausweichen. Fuck. Fuck, was ich hab nicht gesehen, was ich gezogen habe Oh, Pau, habe ich gezogen, anscheinend. Hab ich's? Ich hab's. Dead! Ich sehe nichts mehr. Mach keinen Song, da kam Autobahn kaputt. Kann's mich mal. Okay, noch zweimal. Ich hab noch zehn Leben. Es ist möglich. Komm schon. Scheiße. Pow. Zieh pow bitte. Bin ich Pau? Das Recht ist kaputt. Achso. so. wird wahrscheinlich jetzt unwahrscheinlicher, dass ich pow ziehen kann. Wow. Fuck. Was da unten Was? Wovon bin ich jetzt gestorben, bitte? Wovon? Das will ich im Replay sehen. Also. Nachbearbeitung meine ich. Fuck. Jetzt zieht doch mal Pau. Oh, er hat Pau gezogen. Hab ich? Hab ich? Hab ich? Oh, jetzt läuft gut. Oh, jetzt läuft richtig gut. Komm, das auch noch. Das auch noch. Let's go. Jetzt aber nicht dabei sterben. Nicht dabei sterben, habe ich gesagt. Sterbe ich, ich gerade. Fuck. Ich hab schon fast wieder. Ein Pau. Ein Pau. Habs Ob ich sterbe Er muss vor mir sterben Hab ihn das geht doch komplett ab das geht komplett wild Einmal muss ich noch Fuck Habs fast, habs fast Ich hatte es, ich hatte das Ja, oh, Wow, was ist das? Ja was ist das? Ja wow Jetzt hab ich's Oh fuck ich sterbe, ich sterbe, das geht nicht hin. Ach, scheiße, ich frag's, Sch Äh, das ist neu? Jetzt muss ich wieder neue Sachen zeigen. Die Folge ist wahrscheinlich schon richtig lange. Falls ja, dann tut's mir leid. Ach komm, wieder so, so ein Hardcore-Scheiß. Was ist das? Hä? soll ich da durchkommen? Das erste Level. Hä? verstehe das nicht. Was soll ich hier machen? Es wechselt die ganze Richtung! Oh, ich kann nicht direkt sterben, cool. Ja komm, dann bring ich doch um. Was ist das? Das ist neu. Sorry, dass jetzt die ganze Zeit ganz viel Neues kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile schon zwei Folgen sind, weil mir das schwer Vielleicht ist es auch eine riesige Folge. Das weiß ich jetzt nicht. Safe. Okay. Ich muss irgendwie runterkommen. Was? Was? Hä? Ich konnte da gar nicht lang. Oder oh, mach ich irgendwas falsch? Ja, ich mache immer alles falsch, aber ich meine.. Achso, hier lang. Nein, also nicht... na nicht sofort da lang. Ja, jetzt kann ich wieder ganz leben. Das Spiel ist frustrierend, sage ich euch. So, jetzt muss ich hier runter. Okay, keine Ahnung, was mich da jetzt gehittet haben soll. Cool. Nein, Leute. Hm, ja wow, ich habe schlechtes Timing unten halt. Jetzt. Geht das schwer. Das als letztes Level. Geil. Gucken ob ich's schaff. Oder ob ich... Leben ausgeben muss. Okay, ich bin ziemlich weit. Ich weiß nicht wie die ich schießen. Oh mein gott ich hab's geschafft oh mein gott ich hab's geschafft zwei herzen oh mein gott ohne death vor allem okay wie viele leben habe ich jetzt Boss? 15 leben das ist sehr sehr gut okay Boss time oh yeah hallo oh yeah hallo oh yeah let's go let's go zwei paus hier kommt das geld Pau, pau, pau. Als ob ich direkt am Anfang pau habe. Ja, geil. Aua. Fuck. muss der Knopf. Ich sterbe. What the fuck, warum? Was war das gerade für eine Scheiße? Fuck. Okay, sorry dafür. Das war gerade richtig schlecht von mir. Ich muss aber gleichzeitig ausweichen und treffen. Okay, ich mach mehr als nur Hälfte Damage, wenn ich will. Okay, ich bin zu unvorsichtig, ich muss mir aufpassen. Vor allem hiernach kommt noch ein dritter. Hier nach kommt noch ein dritter, es sind drei. Aua, bin ich gestorben. Scheiße, ich sehe nichts. Geil. Oh, fuck. das was wird... Knopf. Mach oh, kaputt, bitte, mach ihn kaputt. Als ob der nicht... Wie ah! mich das wieder aufregt, ne? Als ob ich da... Jetzt ist er tot. Okay, hau. Okay, ich sehe halt einfach nichts. Drei Leben. Ich seh nichts. Ich tue mir leid. Tut mir leid, dass ich gerade so scheiße bin. Ich sehe nichts. Scheiße, das war's. Ach, Wieso? Oder oben oh ist der. Ja. Ich muss ich muss mit ihm reden. Ich kann das Level nicht. Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte tauschen. Ja. Zwei Leben. Okay, mache ich, mache ich. Okay. So, ich kriege mich ein Leben dazu. Also, ich verliere noch ein weiteres Leben. Und habe jetzt. Wie viele? Beim Boss? 16, das ist sehr gut. Okay. So, ich schneide euch jetzt den Boss rein. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit meine Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Also, tut mir leid dafür. Ausweichen. schon wieder nicht ich kann nicht ausweichen okay das war ziemlich gut Cool, danke. Danke für den billigen Death. Was macht doch hin, äh. Okay. Kann ich kann nichts machen, ich sehe nichts. Hab ich gewonnen? Moment, hab ich gewonnen? Oh mein Gott, das ist Jesus! Viel Erfolg, kleines Kätzchen. Halleluja! Wir haben einen Schlüssel! Und wir haben Jesus gerettet! Oha, wie viele leben! Oha! Oder geht's noch weiter, oder wie? Nee, ich glaube, das war's. Ja, das war's! Wir haben Jesus gerettet. <lacht> Amen redet dann noch, vielleicht kommt auch gleich so ein Bild, vielleicht ich weiß nicht, manchmal kann das sein, dass es noch lädt. Gnade sei mit dir und Frieden. Amen. So, und ich habe jetzt knapp zwei Stunden oder so gespielt und ich habe es endlich geschafft. War ziemlich schwer, aber ich habe es halt im Endeffekt noch geschafft. So und man sieht, man kriegt nach jedem Level immer neue Charakter freigeschaltet. Also den, den ich gerade habe, den sollte ich eigentlich noch gar nicht haben, aber bei Random kriegt man kann man bei allen alle bekommen. Also, ich habe jetzt jetzt einfach trotzdem durch random bekommen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich gehe ganz kurz durch, was ich hier so alles habe. Ich habe ein paar neue, wie man hier sehen kann. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von PUSS wieder. Oh Junge, ich hoffe, das wird nicht genauso lang dauern. Hoffentlich nicht.